liebe Freunde der großen, kleinen Bahn. Ja, ich sitze zwar wieder im Auto, ich stehe gerade an einer Bauampel, deshalb ist der Motor jetzt auch nicht so laut, <lacht> wie sonst immer. Ähm, ja, ich fahre gerade auf ein Modellbahntreffen. Äh, es ist nicht das Treffen, was ich sonst immer ankündige, also meistens sind es ja irgendwelche treffen Jetzt handelt es sich äh, um ein paar Modellbahnkollegen, mit denen ich zusammen in einer WhatsApp abgruppe bin. Das Ganze nennt sich Modellbahnfreaks. Ja, da sind viele angenehme Leute, auch viel Fachkompetenz. Also sind leider nicht alle auf dem Treffen. Also ist ja das ist, das treffen wir es im Erzgebirge. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Mitte von Deutschland. Obwohl das hier Mitteldeutschland ist. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, ja, das ist für manche natürlich auch ein weiter Weg, wenn da scheut man sich vielleicht. Gut, ist ein bisschen schade ist schon. Ja, ähm, naja, und ich lerne die Leute jetzt alle dann persönlich kennen. Also, wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, ne? Wir werden immer mal Fragen gestellt, wie macht man dies, wie macht man jenes. Es wird über Sachen diskutiert. Ja. Die letzte Diskussion, die ich hatte, war die Korngröße bei h 0 Da hatte ich eine andere Meinung, ihr kennt mich ja. <lacht> ja, ähm. ja. ja, jetzt habe ich schon Faden verloren. Naja, also man kennt sich, und also zumindest online, und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo man sich auch mal äh, richtig nach Corona mal richtig trifft. Also wir wollten vor zwei Jahren schon mal ein Treffen machen, allerdings war das Club in Franken. Ich mich jetzt recht da immer. Das ist auch wegen Corona ausgefallen, das war, naja, vor zwei Jahren halt. Ja, und jetzt ist es nun endlich, wenn doch nicht in Franken, sondern in, im Erzgebirge. Ja, also lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ne? Ich muss mir wirklich mal angewöhnen, im Auto ein Ansteckmikrofon zu verwenden. Das ist Der Motor war wirklich ein bisschen laut. Äh, aber wie gesagt, ich äh, mache es eben gerne so, weil ich mich da irgendwie immer ein bisschen besser konzentrieren kann im Auto. Ja, aber nun zum Thema... Der Ort war Popersau und wir sind dann, haben uns dort getroffen und sind dann in Richtung Marienberg gelaufen, um die Firma Auhagen zu besuchen. Wer übrigens Modellbahnmotive sucht, ist also im Erzgebirge Gold richtig. Also wir haben dort sehr sehr viele Sachen gesehen, die also sehr modellbahnkompatibel waren. Unter anderem diese wunderschöne Brücke, äh, Kreuzung von Straße, auf der anderen Seite fließt auch noch ein Bach und hier sehen wir schon den Auhagen Shop. Wir haben dann im Moment gewartet, weil wir dort eine Führung von einem der Geschäftsführer bekommen haben. Ja und wenn man das so sieht, ist äh, die Firma als überraschend klein, muss man sagen. Aber eben sehr schön und sehr familiär und ja, also schauen wir mal rein. Das erste, was mir so über den Weg lief, war also diese Vitrine mit, naja, das ist so ein bisschen die Historie von Erhaken, was es so in früheren Zeiten so alles Schönes gemacht haben. Ähm, ja, und da habe ich also einiges wiederentdeckt, was so auf meiner allerersten Anlage gestanden hat und was irgendwo in irgendwelchen Kästen noch bei mir rumliegt. Da mein Handy den Originalton äh, leider nicht so gut aufgenommen hat oder immer so diverse Störgeräusche sind, habe ich den hier ein bisschen zurückgedreht. Und äh, ich spreche also auf das Video, obwohl hier der Geschäftsführer hier gerade seinen Vortrag hält. Es ist auch nicht so vollständig, was ich da so aufgenommen habe. Wir befinden uns hier im Werkzeugbau. Bei Ahaken ist es ja so, dass die also nicht nur für ihre eigenen äh, Gebäude und... Zubehörteile, mit denen sie da den Markt beliefern, herstellen, sondern auch für andere Hersteller, also die den Spritzguss machen. Ja, eins davon ist zum Beispiel PMT, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es da in der Vitrine dran stand, aber auf jeden Fall, ähm, man kennt ja die Fahrzeuge. Ne? Also da hier war dann noch die Frage, wie teuer so eine Maschine ist, Na, da ist dann die Rede von 150.000 äh, bis endlos <lacht> die Antwort gewesen. Also da... Ja. Naja, es ist schon tolle Technik. Hier haben wir mal so ein fertiges Werkzeug, mit dem dann in der Spritzmaschine die naja, die Modelle dann gefertigt werden als Kunststoff. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hier waren. Hier sind wir auf jeden Fall äh, in einem Raum, wo also die zu so dir Rahmen gebaut werden, die wir dann auf der Messe sieht. Na, um dann die Produkte entsprechend vorzustellen. Ja, und hier sind wir quasi in der Schatzkammer. Hier sind also in dem Rahmen die ganzen Werkzeuge gelagert für die einzelnen Modelle und werden eben hier auch, unsere, bevor sie in den Einsatz kommen, werden sie also auch gepflegt. Na, Im Hintergrund bild flimmert ein bisschen, ein bisschen dunkel da hinten. Ja, sind also die ganzen. Ich hatte also auch mal eine Führung bei Rocco und da ist das natürlich alles viele Nummern größer, aber ist natürlich hier so beeindruckend, wie so eine Firma, die so um einiges kleiner ist, dann das eben alles so handelt. Na, ist eben auch, war ja halt Familienunternehmen, was also die ehemalige Chefin hat da, äh, äh, zwei Mitarbeitern. Des Betriebes sozusagen die Firma übergeben. Na, also normalerweise hätte man sich da nach Investor umgesehen und hätte dann, was weiß ich, voller noch irgendwas, keine Ahnung, das weiterverkauft und das ist eben hier nicht passiert, Gott sei Dank, so dass das alles auch hier am Standort geblieben ist. Und nicht in irgendein exotisches Land ausgelagert wurde, wobei man natürlich sagen muss, dass hier sehen wir übrigens diese Spritzmaschinen, wobei man natürlich sagen muss, es ging ja durch die Presse, dass das Erzgebirge, ähm, naja, der Ort in Deutschland ist, wo die schlechtesten Löhne bezahlt werden, Na, und mittendrin ist Erhagen. Äh, Hagen, ja. hier wird dann noch die Spritzmaschine erklärt. Die hier gerade dabei ist, äh, eine Dachplatte, also eine Ziegelplatte herzustellen, die also dann irgendwann demnächst in den Handel kommt. Ja, wir dann... Übrigens, ich habe hier leider <lacht> in meinem Gimbal die Kamera verkehrt rum eingebaut, weshalb man jetzt hier dieses, dieses Gelenk von dem Gimbal sieht. Also es sind so... Ja, es ist eben live, live, live. Ne? <lacht> Dann passiert immer mal was Komisches. Das Betruppen der Modelle hatte haken lange, wie sagt man so schön, outgesourced und äh, da und es war also auch jemand aus dem Erzgebirge und der hat allerdings das Geschäft aufgegeben. Deshalb musste da schnell gehandelt werden und hier eben sozusagen diese Bedruckung ins Haus geholt werden. Als wir da waren, wurde da also gerade Multicar bedruckt. Hier noch sozusagen der Rolling Und im nächsten Bild sieht man, dass da also noch viel Arbeit ist. Die Lampen sind hier allerdings schon bedruckt. Großes Problem bei Herstellern ist immer das Thema Lager. Leider sind ja viele Modellbahnhersteller dazu übergegangen, äh, Produkte zu produzieren, also die in den Katalog zu nehmen, die zu produzieren, dann werden sie ein paar Wochen verkauft und dann, naja, dann sucht man sie über Jahre und Erzielen sie bei eBay meistens fantastische Preise. Hier ist es so, dass wirklich alles, was im Katalog von Erhagen ist, hier in dem Lager steht, das ganze Jahr produziert wird und dann entweder sofort oder Weihnachten ausgeliefert wird. So, nun. Äh, Kaufe ich leider selten was von erhaken, deshalb weiß ich nicht, ob ich das so bestätigen kann, aber das klingt erstmal sehr, sehr kundenfreundlich. Ne? Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass eben die Produktion nicht erst in China in irgendeinen Container gepackt werden muss und dann hier irgendwann mal ankommt, sondern es ist quasi schon da. Ja, hier wurde erzählt, das ist also ein Muster für die Kollegen dort, die das alles einpacken. Ich wollte jetzt nicht so viel... Personen dort filmen, ich muss ja dann immer fragen und deshalb habe ich jetzt hier sozusagen nur den Kasten fotografiert und die Kollegin hat dann fleißig eingepackt. Ja, hier der Ahaken Shop, da sind wir dann quasi alle eingekehrt und es wurde auch einiges gekauft. Dort war also auch, weiß nicht, ob da alles stand oder ob da große Teile zumindest hier war ich ein bisschen überrascht, dass es ein Stellwerk von Oschatz gibt. Ich hätte eigentlich eher diesen äh, Teil hier vorne fotografieren sollen, den Präbock, der war nämlich auch sehr interessant. Und na ja, hier halt Wagen mit Inneneinrichtung, also sehr nett gemacht. Ja, und dann haben wir unseren Multicore, den wir vorhin ja gesehen haben, wie er bedruckt wird. Und hier ist quasi sozusagen das Endprodukt, so wie es dann im Laden steht. Das war auch sehr interessant, also äh, Weichen, Gleisbett in TT. Also wird ein TT-Barner, braucht später ein paar Profile zu kaufen, ein bisschen Fleißarbeit und dann hat er für, was weiß ich, 2 Euro eine Weiche oder so. Na, und indem er die sich einfach selber baut. Hier haben wir noch diese wunderschöne Uhr, die hier außen am Laden, am Laden hängt und die allerdings auch in der Produktion bei Erhagen ist. Ja, und mit diesem Bild, was wir vorhin schon gesehen haben, nehmen wir wieder Abschied von der Firma Erhagen und schauen uns mal an, was sonst noch so passiert ist. Ja, ähm, wer mal Urlaub... Im Erzgebirge machen will. Also, wir waren ja in Popersau, das ist ein Ausblick von meinem Hotelzimmer, das hatte ich ganz allein. Das hat mich 40 Euro gekostet und das war eigentlich ein Palast. Ne? Also, preiswerter, <lacht> preiswerter mit dem Standard, den man dort hat, ist eher schwierig. Es gibt da noch ein Schaubergwerk, den Morschner Stollen. Der stammt in den Teilen, in denen wir ihn begangen sind, äh, aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Also Das ist also Bergbau, wie wir ihn uns heute kaum noch vorstellen können, der auch nicht vergleichbar ist mit dem, was man vielleicht so aus dem Ruhrgebiet kennt. Da wurde ohne Maschinen und nur mit Schlägel und Eisen, so habe ich mich belehren lassen, heißt das, ähm, ja, Erze abgebaut. Ne? Also hier wurde Zinn und Silber und noch ein paar andere Dinge abgebaut. Das was wir jetzt hier sehen ist natürlich etwas neuerer Natur um das Ganze hier begehbar zu machen und zu sichern. Äh, ich muss auch gleich dazu sagen, äh, für besonders große Leute, also wie mich, ich bin ja über 91 oder für Leute die besonders breit sind <lacht> ist es eher nicht so günstig in dem Stollen, er ist sehr eng. Man hat einen Helm auf, es, man hört ständig den Helm irgendwie am Gestein aufschlagen. <lacht> das ist, ist schon äh, ein bisschen Abenteuer ist damit dabei. Hier habe ich aus der Ferne gedacht, oh, was ist denn das für ein grünes Kristall? Es hatte gelogen. Es war Moos, was ich unter der Lampe gebildet hatte. Hier sind wir am nächsten Tag. Da gab es einen Ausflug unter anderem nach Wolkenstein. Da gibt es hier ein. Zughotel und Zugrestaurant, wo wir dann hier in diesen äh, Schlaf- und Speisewagen, die da stehen, äh, essen und schlafen können. Letzteres haben wir nicht gemacht. Ersteres haben wir nur am Kiosk, weil das Restaurant geschlossen hatte. Hier nochmal ein Schwenk über einen Teil der Anlage. Alte Reichsbahn mit Rupperwagen. Schlafwagen, da steht noch eine Kühe. Und ja, haben wir auch noch was Schönes. SKL, jetzt fällt mir so ein. SKL heißt das Ding, glaube Also wie gesagt, ich sage dann immer, ich bin also gefragt worden dort vor Ort, was ist das? scheinbar ich als Eisenbahnexperte. Und meine Antwort war sofort, keine, nicht meine Epoche ist es auch wirklich nicht. Also ich, wie gesagt, das ist ja so ein DDR-Produkt. Ja, hier noch die gegenüberliegende Straßenseite ist also auch hier sehr schön gemacht. Gibt es also auch diverse Restaurants. Dann ging es noch weiter an einen Ort, den wir uns jetzt leider hier für das nächste Mal aufheben müssen, weil wir sind jetzt hier schon bei über 15 Minuten Video. Das würde also, wenn ich das alles zusammen mache, weiß ich nicht, bis zu einer Stunde gehen oder was auch immer. Das ist natürlich dann ein bisschen lang. Ich, deshalb wird das aufgeteilt in zwei Videos. Wir haben also hier eine Modellbahnausstellung und zwar. Die größte Spur 1-Anlage Europas, die mit erzgebirgischen Motiven versehen ist. Ja, das ist hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist also doch recht groß. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. <lacht> ja, aber ihr könnt euch dann schon mal. Auf die nächste Folge freuen, die dann wahrscheinlich, wenn ich das Video fertig kriege, nächste Woche dann zu sehen ist. Zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder aus Popersau. Vielleicht auch zum Nachbauen. Hier ging es mir einfach um das Thema Waldsaum, na, der ja auch immer mal gerne vergessen wird. Und hier haben wir dann noch ein schönes Gewässer, das da durch den Ort floss. Ja, in diesem Sinne... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.